Rämen Sie sich über die vielen Dinge, die Sie von Ihrem Partner nicht bekommen? Halten Sie ständig Ausschau danach, ob endlich das von Ihnen mit voller Berechtigung zur wartende Handeln des Partners vielleicht doch kommt. Dann kann es Ihnen passieren, dass Sie, wie in slapstick nicht merken, dass Sie schon ganz nahe beieinander sind. Denn es kann sein, dass Ihr Partner versucht, Ihnen Dinge gerade zu geben, die Sie wegen Ihren Blick in die falsche Erwartungsrichtung, verpasst. Tipp, drehen sie sich um. Tipp 2, abonnieren sie meine Videos und verstehen dann noch besser meine Nicht-Mainstream-Denke.